Magazin wechseln! Verbündete Drohne im Eimer! Hinter dir! Ist der weggekommen? Zum so. Glück ist der nicht in der das Magazin! Unsere Konterdrohne ist aktiv! Einer nach dem anderen kommt hierher! Lade nach! aber ich muss da zu stehen, <lacht> sei nicht mehr schlecht, da kommt der Nächste schon wieder Es geht mal langsam die Position aus hier, ich lasse mich kurz, seien nett Nachladen. Also ich glaube hier bleibt ich stehen. Hier ist das cool. Wechsle das Magazin. Ja, hier ist echt nicht schlecht. Blendgranate geworfen. Gade nach. Feind sicher Bravo. Ich glaube hier bleibt ich erstmal das gut stehen. Ach Mensch. Das macht jetzt mal aber echt nur mal einfach. Oh. Schade. Aber das ist eigentlich echt geil gelaufen jetzt. Ich sage. Vordere Luftnah-Unterstützung an. Verstanden. Ziel markiert. Tiger 4 unterwegs. Dann Ach, Ach, das Ach, das ein ja. Guter Treffer auf das Ziel. Das Die ja. klar, so gesichert. Hallo. Geschütz Da gehts hier ab. <lacht> Wahnsinn. Wie <lacht> bist. Ja, was machst du du? Ich will keine andere Worte. Hab ich habe eine andere Waffe, oder? Ich mach einfach auf den Glück. Allein Luftschlag an dieser Position an. Wir nehmen Bravo ein. Oh, ein Gegner. Wir kontrollieren Alpha. Alter. Das ist ja Kratz so ah. heute. Geht die ganze Zeit nur so. Bravo wird gesichert. Doch ein Luftschlag. Lobpreis sichert Alpha. Wir haben einen. Ich hier niemals geschossen. Viel Objekt Bravo wird gesichert. Das ist, ist krasse Scheiße heute. Wo ist denn? Die? Wir bleiben kurz in die Bunker. eingesetzt. Wir verlieren Bravo. Raus. Zieloken Bravo ist kompromissiert. Zurück, Herrobann. Jetzt brauche ich langsam eine neue Waffe hier. Unsere Drohne und greift das Gebiet. Verwöhnte Konterdrohne online. Ah, schade. Schade. Verbündeter haben wir Na gut, ich, ich nehme es zurück. Wett ist doch ganz geil. <lacht>